Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2, hier auf Popel mit Zucker. Äh, wie ihr seht, sind wir nochmal hier. Und ja, ihr wisst ja, wir müssen noch Glyphen verarbeiten. Das heißt, ich muss ganz kurz hier auf diesem Map. Eine Glyph hier oben, die haben wir schon erledigt. Wir müssen nach Sam Gimignano. Äh, und zwar brauche ich dafür meine Datenbank. Wir, wir müssen gucken. Wahrheit. Ist das Ende? Orte. Romania. Okay. Nein. Okay, das müsste dieser Ort sein, in dem Fall. Da gehört das noch dazu. Genau, der Olivetto Maggiore habe ich erledigt. Und dann hätte ich noch eine im Theater. Genau. Und den Rest muss ich gucken. Ja, wir gehen jetzt einfach mal los, gehen in dieses Theater, in die Toskana. Nein. Ich dachte, es wird eigenkategorisiert, aber wahrscheinlich nicht. Ich habe mir doch mal. Aus also irgendeinem Grund habe ich letztes Mal meine Waffen verloren und so, weil ich äh, entwaffnet wurde. Das habe ich jetzt wieder gefixt. Jetzt gehen wir weiter. Ah, nicht Romania, Entschuldigung. Toskana, doch, wir sind sogar richtig. Geh ans untere Tor, weil wir müssen da direkt nur in dieses Kolosseum laufen, wo wir den einen Dutum gebracht haben. Eine der ersten, die wir gekillt haben. Sogar. Ganz spezieller Ort für uns. Aber ist okay. Ich finde es gerade mega komisch, mein Ausschlag auf dem PC ist extrem niedrig, aber ich habe vorhin reingehört und der Sound ist ganz normal, also ich hoffe jetzt mal das passt, ansonsten muss ich das nacheditieren, weil die sowieso hier mehr müssen, weil ich werde später nicht zeigen, wie ich jedes überall hinlaufen Ich habe ein bisschen was rausgefunden übrigens. Ich habe letztes Mal gesagt, letzte Folge, dass ich noch gucken muss, wie ich mich umkleiden kann. Das ist voll geil. Wir gucken mal, halt, die Füße gehen auseinander, dann strichtet es sich auf und dann kommen die Füße wieder zusammen. Diese Kampfposition, wenn ich R1 drücke. Sind wir okay? Genau. Also, er hat es gerade gesagt mit dem auditorum <lacht> ist ganz einfach. Das war im Inventar und Touren. anziehen mit vier wird bereits benutzt. Hier kann man auch den Venezianischen, den Medici umhang, den schlichten umhang hier hätte ich mich vielleicht mal umziehen sollen in Venedig, wäre der Venezianische gewesen. Egal. Ich kann auch das hier anziehen. Ganz theoretisch. Ja. Ganz theoretisch ist jetzt im Hintergrund, weil der um Umhang wird nicht gezeigt. Aber der Auditorumhang ist weiterhin angezogen. Einfach mal so. So können wir aus Alter hier spielen. Was auch verdammt cool aussieht. Kleiner Gimmick habe ich noch entdeckt, als ich das letzte Mal rausgefunden habe. Und zwar diese Hand. Es fehlt der kleine Finger, auch wenn es nur das Kostüm ist, eigentlich. Trotzdem fehlt der kleine Finger von Altair, wie es ja auch richtig ist. Aber eigentlich nicht von Ezio. Äh! Dieses Symbol haben wir am Bett, über dem Bett gefunden von. Dingens. Äh. Ah, Desmond. Edison. Ach, zu viel verweigert. Passwort. Passwort. 4 gleich 1. 4 gleich 1. Ich vermute mal, das äußere 4 ist das innere 1. So. Dann ist grau 9 ist rot 2. Grau 1 ist rot 4. Und grau 7 ist rot 0. Okay. Eine... Werte Mr. Morgan, eine dringende Angelegenheit an meine Aufmerksamkeit erregt, das ist von Thomas Edison. Nikola Tesla plant, ES4 zu benutzen, um ein Informationsnetzwerk über um die ganze Welt zu errichten. Und als ob das schon nicht. Und ob das nicht schlimm genug wäre, will er jedermann den Zugriff dazu gratis verwehren. Stellen Sie sich vor, wie die Massen Wissen ohne Verzögerung untereinander austauschen. Das würde alles, was Sie planen, noch schwieriger machen. Sie müssen sofort alle Geldmittel, äh, Geldmittel für diese Experimente einführen. Falls sie kalte Füße bekommen, informieren sie, dass er auch die Elektrizität gratis anbieten will, was uns aus dem Geschäft bringen würde. Ich habe bereits begonnen, Tesla in der Presse zu verleumden. Verteilen sie einfach sein Budget um und ich kümmere mich selbst um IS-4. Hochachtungs Hochachtungsvoll, Thomas Edison. Eine Verschwörung. Er hat erstmal überall Strom gemacht, jetzt waren wir wieder aus. Edison ja, beweist die tödliche Wirkung welchen Wechselstrom mit aufgenommen von der... In Richtung eines Elefanten. Das muss ich jetzt nicht unbedingt ziehen. Okay. Er wollte, dass alle das Geheimnis kennen. Uns alle befreien. Sie nutzten es, um ihn in den Wahn zu treiben. weiß nicht so schwer zu verkennen. Board. Ich suche gerade das B-Code. Unten links sehe ich die zwei Striche und zwei Punkte. Und auf dem Auto ist eine 2, vielleicht ist das der Hinweis, den ich brauche. Auf dem Auto links, auf dem linken Bild ist ein 2. Und auf dem Zeitungsausschnitt ist ein. 2-2-Punkt-System. Zwei zwei ich weiß nicht, ob das reicht, aber wir schauen mal. Äh, ich brauche jetzt 2-1-Punkt. Das. Dann ist die 3 her. Kann sie nicht sein. Okay. Kann sie nicht sein. mehr als eine Möglichkeit, dass 1, 3 und 9 leer sind. Ja, fuck. Ich kann mega viele Optionen machen, ohne dass eine davon leer ist. Okay, da muss ich das kurz nachgucken, weil das kenne ich das kann ich jetzt nicht. zwei lief. Nur kurz gucken, wie das geht. Mal schauen. Hat hier gleich natürlich alles direkt mit den Bildern. Ah. Es wäre schön gewesen, wenn dazu erst noch ein Hinweis oder so wäre. Ja, elf 12 sind wir die Kommen die da drauf? Das ist richtig, dann hier aber nur. Striche. Hier ist das. Aber ich verstehe nicht. Ich rede mal kurz. So. Ich würde gerne verstehen, wieso das so ist. Ah, ja. Ja, ich hab's verstanden. Okay. Das ist richtig so. Zwei leeren Symbole muss ich rausfinden. Und zwar durch logisches. Ja, okay. Ich habe das Muster jetzt verstanden. Okay. Ja. Alright, ja, okay, das macht voll Sinn. Jetzt verstehe ich das. Okay. Lieber Mr. Edison, ich möchte Ihnen danken, dass Sie mich erst vor all die Jahre nutzen ließen. Unter anderem konnte ich damit die Arbeiter davon überzeugen, Ihre Lohn auf 5 Dollar pro Tag angehoben zu haben. Obwohl ich die Löhne eigentlich verringert habe. Aber ich musste ES4 abgeben. Ich habe ihn die angewiesen nach Europa verschickt. Das ist der Edensplitter 4. Kann das sein? Wahrscheinlich. Ha hat es, also schätze sich, dass der Krieg beginnt, sobald er die Macht übernommen hat. Wir lassen ihm seinen Spaß. Gott weiß, dass, ein, dass eine solche Re Re Reinigung Europa guttun wird. Und beenden es dann mit einem großen Knall wie geplant. Aus dem Chaos des Krieges wird eine neue Ordnung hervorgehen. Ich lege ein Fotos Florida vor Ihnen. Von Ihnen, mir und Firestorm bei. Wir sollten versuchen, diesen Sommer mehr Zeit auf den Golfplatz zu verbringen. Ihr Henry Ford. Eine riesige Verspörung mit diesem Apfel. Das ist schon cool. Gegen Dinge. Okay, also. Dann machen wir weiter in Lorenz, würde ich mal sagen. Ah ja, das Problem vom. Diesem Umhang ist ja das so, an. Schiff. Mal kurz, wo ich zuerst hinkomme. Ja, hier würde ich jetzt mehr anfangen zu schneiden. Diese Folge wird ein bisschen heavy sein. Mit meditieren theoretisch. Ich habe mir noch überlegt, ob ich es zusammen mit Federn direkt machen soll. Aber ich habe den ne. sammeln ist einfach nur Hier muss ich tatsächlich jetzt lösen. Ich mache dann lieber das getrennt. Wir fangen an links in Santa Maria Novella und dann sehen wir uns Okay, hier bin ich mal. Wir schauen kurz in die Datenbank, das war ja wieder Orte, wir sind in Florenz. Und zwar... Ich brauche nur noch einen Ort, Hospitale Ein Hospital degli Unicenti. Jetzt muss ich mal gucken, was es ist. The Tower of San Lorenzo. Mercato Vecchio. Warte, guck mal nach Giovanni. Giovanni hat gar keine. Okay. San Marco. Rosa Golta. Hospitale Delio Innocenti ist natürlich am anderen Ort der Map, natürlich ist dieses Gebäude hier und die Glyphe ist... alles nicht mehr aber ist okay, ist okay da muss ich hin ich ziehe mir kurz den umhang wieder um weil der auditorium den habe ich angehabt aber ich kann behalten wegen dem schutz man sieht hier nicht wenn wir alter ihr sind aber ich würde das, das mal so machen dann sehen wir uns gleich wieder wenn ich da bin Okay, da bin ich wieder. Äh, ja, ich habe es rausgefunden. Äh, ich habe mein Headset anscheinend... Also, ich habe nichts geändert an den Einstellungen. Aber als ich meinen PC hochgefahren habe vorhin, hatte anscheinend aus irgendeinem Grund im Razer-Menü meine Mikrofon-Lautstärke auf 0 gestellt. Also auf Minimum. Und jetzt ist sie wieder auf Max. Das heißt, ich kann wieder weg. Ohne, dass es schlimm ist. Äh, ja, ich muss hier rein, nicht weg. Achso, es ja, macht einen riesen Unterschied. Ja, ich sehe jetzt gerade auch den Ausschlag. Er kommt mal wieder. Okay, hier müsste irgendwo. Jetzt muss ich kurz die Website haben. Das Razer-Menü brauche ich nicht. Das sollte eigentlich passen jetzt. Ja, ich muss einfach immer wieder mal Sachen im Auge behalten hier leider. Es ist auf einem dieser Seiten. Jawohl, da oben. Jawohl. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt mal schauen, was dabei rauskommt. Oh. Es wird immer komplizierter. Neun habe ich. In der Wolke ist eine 9. Und das ein Dreieck. Okay. Die 9 ist ein Dreieck. Dann ist die 2 und die 5 natürlich unbekannt. Ähm, haben wir komplette Zeichen? Nein, okay, dann ist es. Es kann kein Viereck sein, weil das Viereck ist daneben. Dreieck, Viereck? Dreieck, Viereck, Viereck finde ich falsch. Würde ich jetzt mal so behaupten, privat. Persönlich, privat. Aber ich gucke das mal kurz an. Okay, da komme ich echt nicht drauf. Was haben wir hier für Zeichen? Ich weiß, ich stelle mich manchmal echt dumm an in diesen Rätseln, aber das ist echt kompliziert gerade. Äh, ich gucke das nach mal. Moment. Okay, das macht für mich gar keinen Sinn von den Mustern her, aber. Das müsste das sein und ein normaler Kreis. Den Kreis kann ich irgendwo noch sehen, wenn ich jetzt das L plus Dreieck, gibt dann Dreieck L, gibt Dreieck, Dreieck, Dreieck L, dann wäre Kreis plus Viereck, Kreis Viereck, dann Kreis Viereck, Viereck, aber wieso ist es danach dann Kreis, Kreis, Viereck, Viereck, Viereck? Das macht für mich keinen Sinn, aber wir lassen es mal, wir sind jetzt soweit mit dem Rätsel. Betreff Genehmigung für Test. Es gibt bei jedem Experiment einen Zeitpunkt, an dem wir die Resultate im Freien überprüfen müssen. In der Welt. Ich würde den Erfolg nicht genießen, aber er ist unerlässlich, wenn wir die Gründung einer neuen Weltordnung vorantreiben wollen. Globaler Frieden und Wohlstand hängen an einer festen Hand, welche die Bevölkerung leitet. Eine Hand, die nicht unter dem Gewicht des Gewissens zusammenbricht. Geben Sie o oh, die Genehmigung. Genehmigung. Ich glaube, dass die Geschichte uns am Ende recht geben wird. Wir drücken den roten, den roten Knopf. Der rote Knopf, der dank Trump immer wieder mal erwähnt wurde, unterdessen auch wieder. 7645. 7645. Damit sind die Orte. Man hat doch Datenbank, oder? Ja, hier genau. In Toskana und Florenz ist es erledigt. Dann haben wir noch Venedig und Romania. Wie gehen wir nach Romania? Romania. Muss ich kurz meine Map aufmachen? Also, ich werde eh kurz wieder cutten, weil ich nach Romagna fahre. Nach Forli. Forli liegt in der Romandie. Okay. Da müssen wir beide Orte noch besuchen. Das heißt, einmal mitten in der Stadt und einmal am Hafen oben rechts am Leuchtturm. Na toll. Da war ich, glaube ich, sogar für einen Aussichtspunkt. Also, dann sehen wir uns nachher mitten in der Stadt zuerst mal wieder. Und ich wechsle ganz kurz. Äh, ich wechsle den Umhang nachher. Aber ich wechsle wieder weg vom alter skin Sieht zwar cool aus, ich wollte das einfach mal zeigen, dass es das geht. Aber ich finde jetzt hier sollten wir wirklich als Ezio-Auditore fertig spielen. Also, dann bis gleich. Aber wir nutzen gerne die Features, die es gibt. Ich gucke dir gerne mal rein. Also, bis nachher. So, wir sind in Folly. Ah, da führt mich natürlich zu sekundären Erinnerungen. Ich will nur ganz kurz was klarstellen. Ich habe jetzt nämlich mal alle Unhänge gelesen. Der hier funktioniert nur in Florenz. Der andere funktioniert nur in Venedig. Der schlichte funktioniert nirgends. Altier Skin bringt nichts, außer Cosmetics. Und der auditora lässt mich in jeder Stadt sofort auf das Gesucht-Level steigen. Also, dass oben links immer rot ist. Zusätzlich habe ich, solange ich den auditora trage, keine Möglichkeit, das müsste hier oben sein, ja. Keine einzige Möglichkeit, mein Gesucht-Level irgendwie zu senken. Einfach mal so ein kleiner Bonus, der recht assi ist in der Maschine. Und sie stecken mich immer wieder rein. Ich verliere die Kontrolle. Und alles, alles verschwimmt. Ich halte ein Gewehr. Gettysburg ist am Horizont. Ich erstach gerade einen Mann. Blut ist an meinem Waffenrock. Ich bin in der Oper. Die Sopranistin ist wunderschön. Ich bin mit ihr im Bett. Sie schreit, während wir uns lieben. Ich spreche im Forum. Keiner hört zu! Ich bin im Wald. Jagen. Mond. Ich sehe den Mond. Ich bin hier. Ich muss bleiben, bis ihr versteht. Hört. Warum haben wir diese Gaben, diese Fähigkeiten? Die sind in unserem Blut. Okay, das klingt schon abgespaced jetzt. Die Saat wurde gesehen, dass zwei Welten zu einer wurden. Sehät die Assassinen, Kinder zweier Welten. Dass zwei zu einer wurden... Ich hätte jetzt auch auf sowas getippt. Immer wenn es um zwei Personen geht. Vielleicht der Spahn. Jupiter und Io. Das ist immer so ein Und. Besuch von Zeus. ein Ja, Zeus. Ja, doch. <lacht> und Hero und Leander. Das war falsch. War auch falsch. Die Kinder zweier Welten. Gott und Mensch. Ich glaube, mit den anderen war ich richtig. Vielleicht war der Schwan falsch. Okay, dann weiß ich es nicht. Ich bin bei diesem Bildenrätsel auch nicht schlau genug, um alles zu wissen, ehrlich gesagt. Deswegen... Ah, hier unten. Okay, ich hatte eigentlich... Das war falsch. Okay, Hero und Lerner. Das sind die drei. Das und das. Okay. Das wäre dann auch schon das Rätsel gewesen in diesem Gebiet. Äh, für diesen. Für diese Glyphe, Entschuldigung. Wir schauen die Wahrheit am Ende an. Und jetzt muss ich hier rauf. Genau zu diesem Aussichtspunkt, lustigerweise. Hätte ich daran gedacht, hätte ich das zum Ende gemacht. Ich habe übrigens die Quickports, also die Schnellreisepunkte wieder markiert hier. Das ist das Einzige, was jetzt noch oft, äh, angezeigt wird, überhaupt. Weil ich die brauche. Also, wir sehen uns gleich, wenn ich da bin. Okay, da bin ich. Äh, und jetzt muss ich hier hoch und gucken, dass ich das. Ich glaube, das Event wird wahrscheinlich von der Spitze aus gestartet. Ah, und da ist das Rätsel. Das heißt, einmal rundherum müssen wir, glaube ich. Ah, ne, guck mal an. Nice. Wächter. Freigeben. Passwort nur. Okay, diese Rätsel mag ich tatsächlich. Wir fangen an mit... Fuck, das ist die letzte Scheibe, die ich drehen darf. Okay, ich mache trotzdem von innen nach draußen, dass ich das mal habe. Das müsste so sein. Dann stimmt diese Scheibe schon. Das heißt, ich passe alle an die an jetzt. So, scheiße. Nein, ist richtig, ist richtig. Jetzt muss ich die nochmal drehen, dann die äußerste anpassen und dann kann ich die richtig machen. So, der Tod aller Tyrannen wird das Volk befreien. Ah, und die Assassinen haben alle natürlich umgebracht. Cleopatra, Josef Stalin, Ra Rasputin, Maria von Engl England, Thomas de Torquemada, kenne ich gar nicht. John Wilkes Booth kenne ich auch nicht. Duvalier habe ich nie gehört. Und Pizarro auch nicht. Duvalier, ich denke mal, da wird Französisch ausgesprochen. Also ich kenne viele Leute nicht anscheinend. Okay, das war hier also auch schon alles. Ich habe keine Healpots mehr. Fuck. Lass die Waffe dann. Okay, also, dann geht es jetzt nach... Florenz eigentlich. Äh, nach Venedig. Oder? Datenbank. Orte. Okay, alle anderen sind erledigt, ja. Dann ist Venedig noch mein letzter Punkt. Ah, hier sind noch Stadtteilen sortiert. Ich vermute mal, dass dieses hier alle die beinhaltet. Okay, dann gucke ich mal ganz kurz noch nach Venedig. Ähm dann hätte ich... Ich überprüfe das ganz kurz, ob das richtig war. Wenn ich nach San Polo gehe, müsste ich San Giope haben. Dieses riesige Gebäude. Warte mal. Nein, so. Scuola Grande. Ich kann mega gut Italienisch. Ich weiß, ich bin einfach der Beste. Das ist der Warte mal kurz. Irgendwas passt da nicht. Okay, nein, es ist immer links davon. Weil das der da, Rialto, habe ich hier als Hotspot angezeigt. Dann ist es immer links davon. Okay. Das heißt, wir haben in Kanaregio. Canaregio. Haben wir die große Schule. Geil, hier werden nicht mal angezeigt, dass ich welche habe. Alright. Toll. Ja, die Map ist nicht flawless. Aber ich hab's hier erledigt, zum Glück. Also. Und die zwei sind am rechten Ende der Stadt. Das heißt, ich gehe jetzt nach Venedig und wir sehen uns dann, wenn ich in Venedig stehe. Das ist am einfachsten. Okay, das sind wir schritt 1 falsche taste wie immer finde ich übrigens geil wir haben hier wirklich rüstungen ich kann alle rüstungen anschauen ich sehe wie viel werte sie haben waffen alles dabei habe ich mal so rausgefunden ich habe keine Medipacks natürlich mehr ist also keine metz hier alles erledigt mit den gegenständen das ist schon cool wir müssen kurz diesen anziehen dann ein bisschen so ein harry potter wipe für mich gerade. Theoretisch sollte ich jetzt einen Erfolg dafür kriegen, dass ich das gemacht habe. Wenn es nicht klappt, kümmere ich mich später alleine darum. Aber ganz theoretisch sollte es einen Erfolg geben, also... Es hieß nicht, dass ich in jedem Stadtteil... Es hieß extra, dass ich nicht in jedem Stadtteil ein den anziehen muss, sondern nur wirklich in jedem... Gebiet einmal so. Und ich war jetzt eigentlich in allen Gebieten und hatte den an. Aber Piers braucht teilweise ein bisschen, bis sie den Erfolg laden. Das haben wir letztes Mal gemerkt. Geht teilweise bis zu einer Minute oder so. Wenn er nicht kommt, dann kümmere ich mich selbst drum. Aber. Ich dachte, wenn ich schon unterwegs bin, kann ich das erledigen. Vielleicht habe ich auch ein Gebiet. Vielleicht gehört das, Ge das offene Land auch dazu. Ich muss mal gucken. Okay, also. Hier oben auf der Brücke. Das müsste diese Brücke hier sein. Ah, nee, warte mal. Das Haus vor der Brücke schon. Habe ich hier ein Screenshot drin? Ja, das ist ganz oben. Weil teilweise haben sie keine Screenshots. Zum Beispiel das ganz links an der Ecke vorne. Auf der Map. Hier vorne war ja auch eine Glyphe. Hier. Die hat zum Beispiel kein Screenshot drin auf der... Hidden Blade Seite, die unten verlinkt ist, dann. Also nebenbei. In den ersten Folgen verlinke ich sie noch nicht, weil sie da noch nicht relevant ist, aber. Später. Ja, der danks und durch. Doch, Nikola, wir wissen, was man in Ihrem Labor angetan hat, Ihrer Karriere. Es mag zu spät sein, um das wieder gut zu machen, aber Sie können helfen, etwas Weit Schlimmeres zu verhindern. Man hat dem SAR, Sar ein Objekt abgenommen und führt ihm in Tunguska Experimente durch, um herauszufinden, wie es benutzt wird. Wir müssen es ihnen wegnehmen, bevor sie es schaffen. Wir erwarten nicht, dass sie ihr Leben riskieren, nur dass sie ihre Elektrizität benutzen, um das Objekt zu zerstören, wenn die Zeit gekommen ist. Unabhängig von Ihrer Entscheidung sollen Sie wissen, dass wir Ihre Arbeit sehr bewundern und Ihnen gegenüber keinen Groll hegen. Wir respektieren Ihre Freiheit mehr als alles andere. Das klingt halt so... Was muss ich hier machen? Werden es immer weniger, kann das sein? Wahrscheinlich muss ich alle einmal antatschen oder so, aber ja, weiß es nicht. War das nicht der, das, das Kreuz, das am Schluss der Bursche hatte? Der Papststab? So, wir können mal gucken, weil wir hier sehen wir jetzt mal doch recht viel schon. Mehr oder weniger. Cool. Okay, und das zweite ist direkt nebenan auf der Brücke, beziehungsweise unter der Brücke, irgendwo hier. Ich du nur kurz gucken, welche Richtung die nochmal lag. Und ich muss einen Arzt finden, weil ich auch keine März mehr. Wäre noch schlau. So, an einer dieser Wände hier muss sie sein. Ich glaube, da hinten sehe ich sie. wohl. Die Riesenameise. Auch eines dieser Zeichen, die in Peru ja am Boden auf aufgetaucht sind. Ich glaube, Peru war das, ne? Ich es voll, wenn es nicht Peru ist. Aber ich glaube, es war Peru. Der Bunker. Datei freigeben, bitte. Zweiter Weltkrieg. Archiv. Zugriff verweigert. Natürlich. Okay, das ist langsam kompliziert. Ich sehe ein Dreieck links beim Panzer und ich weiß nicht ob da im Feuer beim Bild, links oben wo die Soldaten rennen im Feuer drin der 3 ist, aber das ist ganz undeutlich. Dann würde es so sein. Nein, das würde natürlich keinen Sinn machen. Denn man will ja, dass zwei Zeichen... Okay, so macht es Sinn. Äh, dass zwei Zeichen wahrscheinlich wieder nicht bedeckt sind. Das heißt, es müsste theoretisch so sein. Gehe ich jetzt mal davon aus. Das heißt, irgendwo müsste eine 4 versteckt sein. Okay, ich bin zu doof für diese Bilderrätsel, ehrlich gesagt. Nach wie vor. Ich will eigentlich einfach das Geheimnis haben. Ich komme... Ah... Bewege das, dass es auf den Tunguska-Screen... Ah, muss ich muss nur den Tunguska-Screen ber berühren. Okay, da wäre ich nie drauf gekommen. Diese Zeichen macht für mich gar keinen Sinn. 2. Mai 1945. Der Krieg ist vorbei und wir haben die Kontrolle, wie geplant. Aber leise Zweifel kommen auf. Ich habe Meldung von unserem Agenten in Berlin erhalten. H. Sollte seinen Doppelgänger im Bunk H Bunker hinrichten und C. Mit dem Ebensplitter am Treffpunkt... Aufs. Sein Doppelgänger? Okay. Aber es ist schon drei Tage her und da ist noch nicht erschienen. Irgendetwas muss schiefgelaufen sein. Bitte schicken Sie neue Anweisungen. Sie fabrizierten den Krieg. Sie stellten den Frieden her. Aber sie sollten nicht damit davon kommen. Finde unsere Markierung. Da war eine Sch. Also die, die Schrift. A gleich H sehe ich, da sind auch Schriften drin, die wahrscheinlich nicht viel bedeuten. Oder man kann sie vielleicht übersetzen. RIP. RIP? RIP. Einfach RIP. Finde unsere Markierung. Ah, hier. Wir haben den Ausgang von oben beobachtet, das sah uns nicht ganz... Wow, von oben beobachtet, das wäre voll der gute Hinweis gewesen. Und dann war das Haus zerstört. Irgendwann kommt noch zu so Assassin's Creed Zweiter Weltkrieg. Bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> okay, das habe ich, das ist gut. Dann sind die zwei erledigt. Das ist schon mal etwas. Dann muss ich kurz in die Datenbank schauen. Nicht auf die Karte. Aber auf die Karte muss ich nachher auch kurz gehen. Datenbank. Orte. Dann haben wir den Stadtteil San Marco. Da brauche ich einmal ja die Campanile. Campanile. Und die Torre del... Okay, die habe ich. Die sind beide am selben Ort. Wow. Ich bin so gut. Da war ich sogar schon oben. Und ich habe es nicht gesehen, weil die sind gut versteckt tatsächlich. Eines ist hier auf diesem Turm, der immer so random hoch rumsteht. Und das andere ist irgendwo hier drauf. Ah ne, hier. Auf diesem Zwischenturm da. Das heißt, da laufe ich sogar schon dran vorbei. Gut, das heißt, ich, ich schwimme jetzt hier mal nach links hier hoch. Dass ich hier rauskomme. Und dann suche ich das einen Arzt. Das wollte ich haben. Jetzt heilen, Dankeschön. Dankeschön, aber ich würde gerne noch Metz kaufen. Ich habe zu viel Kreis gedrückt. Jetzt. Auffüllen. So. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe den Venedig-Umhang an, meinte ich jetzt. Das heißt, ich habe hier keine Aufsicht, äh, keine Auffälligkeit, die irgendwie erscheinen kann. So, jetzt müsste ich, glaube ich, schon hier sein, oder bin ich zu weit? Ah, oh, ich bin noch ganz weit entfernt davon. Ups. Ich dachte, ich bin jetzt dann gleich beim Hof unten, aber ne. Ah, ich muss da durch. Da oben ist es. Ja, es macht schon Sinn, dass der äh, Auditoreumhang übrigens äh, diese Auswirkung hat, aber ich finde das gerade ziemlich komisch. Oh, das blendet so. Ah, doch, hier kommt es jetzt. Es wird schwerer. All die Schmerzen der Zeit. Es tut zu weh. Sie sieht, wie ich ein Messer hebe. Nur noch ein bisschen länger. Okay. Medizinarchiv natürlich verweigert, logisch. Am Anfang. Schöpfung. Genesis. Passwort eingeben. Es wird immer komplizierter. Wobei, eventuell habe ich hier die Lösung, wenn ich den Code habe. Oder auch nicht. Fünf, ich sende fünf. so ist er richtig eingestellt wahrscheinlich weil auf dem gleichen unten unten rechts das sind doch diese ganzen Hirnskans, die 15 auf dem ganz unten linken ist die 5 und unten rechts zwischen den zwei letzten ist dieses dieser Trichter das heißt die 6 hat drei Trichter dann ist die 0 wahrscheinlich ein Dreieck und die 3 ist drei Dreiecke nicht fünf Becher Okay, ich bin falsch. Fuck. Also das kann ja nicht das sein, weil es das schon gibt. Gibt es zwei Dreiecke, ein Becher? Okay, ich komme da nicht drauf. Tut mir leid. Wahrscheinlich, wenn ich mir viel zu viel Zeit dafür nehme, würde ich irgendwann drauf kommen. Nope, wahrscheinlich nicht. Aus irgendeinem Grund muss dazwischen. Dieses Zeichen. Nein. Das. Die Organisation will die Splitter. Sie hat ihre Macht gekostet. Aber was waren da? Warum funktionieren sie so gut? Als wäre unser Verstand für sie gemacht. Gemacht, um zu gehorchen. Boah, dieses Stadtern ist voll schwer zu verstehen teilweise. So, ich probiere gerade was zu laden. Ausgabe 1, Januar 2012. Die Welt der Wissenschaft hat die heute veröffentlichten Ergebnisse einer Neuro neurologischen Studie begeistert aufgenommen. Was zuerst die eigentliche Nachricht zu see, schein, see, sein schien, nämlich dass Dr. Viji Wu und Dr. P.J. Traunero einen neuen Neurotransmitter entdeckt haben, entpuppt sich aus Spitze eines Eisbergs. Um Dr. Wu zu zitieren, mit dem Prototyp eines dmri maschine könnten wir die Inhalte eines Neurons in, lebendes Gewe in lebendem Gewebe analysieren. Wir fanden eine Substanz, bei der es sich um einen bisher unbekannten Neurotransmitter zu handeln schien. Hier wird es verrückt. Um unsere Ergebnisse zu überprüfen, haben wir das Neuron allen möglichen Reizen ausgesetzt, aber wir brachten es nicht dazu, den Transmitter auszusenden. Also haben wir einen ganzen Me Mechanismus entdeckt. Es gibt inaktive mit dem Neurotransmitter gefüllte Bläschen und dazu passende Ionenkanäle, beides ohne erkennbaren Zweck. Wegen ihrer Zweifel, ob die natürliche Auslesung nicht benötigte Transmitter hervorbringen würde, suchten Wu und Tronero nach Vorläufen bei einer anderen Spezies, aber ohne Erfolg. Wofür dieser Schlingel auch gut ist, er hat sich in den Menschen entwickelt, sagte Dr. Tronero der Presse. Okay. Ich muss alle nerven Zwischenräume. Connecten. Da oben ist rechts ist noch einer. Als ob der Edensplitter das freischalten würde, ne? Äh, wo ist das? Ich such gerade den Erfolg nochmal raus, aber. Maskerade, Biancas Mann, der Prophet, die Gruft hatten wir ja schon. Tut mir leid, ich würde das gerne eigentlich wissen, wieso ich das nicht bekomme. Ja, aber Xbox hat anscheinend... vielleicht andere Trophäen, kann das sein? Fliegender Arzt, möglich zu... okay, ja, okay, das muss ich... das mache ich, das ist mir zu blöde. Okay, laut hier bin ich Florenz, Montriggiano, Toscana, Forli und Venedig, war ich ja überall. Und hier sagen sie noch, man soll in die Berge reiten, falls es nicht freigeschalten wird. Ja, okay, das machen wir dann irgendwann später, wenn... Vielleicht am Ende noch oder so, mal schauen. Ja, mit, mit Schneiden kommen wir trotzdem auf ein bisschen Video, aber ich will nicht ewig in die Länge ziehen. Okay, wir haben jetzt noch den großen Turm. Wo ist der? Da drüben ist dann nicht, da wäre er da hinten. Aber da ich eh noch den letzten Punkt hier finden muss in einem anderen Gebiet, machen wir zuerst das. Der ist nämlich hier oben irgendwo in einem Zwischenteil. Das habe ich komplett übersehen anscheinend. Was mir ein bisschen doof vorkommt, aber ja, das... Vom, vom Bild her, wenn er nicht leuchtet, wahrscheinlich ist er recht schwer zum Übersehen. Gehen wir mal zurück. Nein, okay, nochmal ganz zurück. Vielleicht... Ah, jetzt will er. Ja, guck, mal, jetzt hat er Lust hier. So, jetzt komm, komm, noch ein bisschen. Ja, manchmal ist es ein bisschen schwer mit Ezio hier. Kann ich abkürzen? Nein, komm, nochmal. Kreismaschen. Einfach irgendwann klappt's. Hier drin. Ja, das ist eigentlich offensichtlich, aber wenn ich nicht drauf achte, kletter ich daran vorbei. Tut mir leid. Also, hier ist es auf jeden Fall. Das Ende. Das Ende. Fast das Ende. Es ist schon passiert. Die Sp waren ein Teil eines Ganzen. <lacht> Einst angebetet, einst nur diejenigen, die beobachtet aus der Ferne und wartet. Keine Ahnung. <lacht> Sieht cool aus, aber keine Ahnung. Geil. Die Komplettlösung hat keine Lösung drin. Aber es hat anscheinend etwas mit der Sonne zu tun. Also alles, was eine Sonne hat, das wärst du. Du vielleicht? Wahrscheinlich du? Okay. Wenn der Tag der Reinigung nah ist, werden Spinnweben hin und her über den Himmel gezogen. Ein Behälter voller Asche wird vom Himmel fallen, da das Land verbrennt und die Ozeane verkocht. Da ist er übrigens. Aber ich will die Texte noch kurz lesen da, wenn es noch hat. Toba, vor 75.000 Jahren war kein Vulkanausbruch. Das ist das der Dinosaurier-Ausfall, oder wie? Ah, Hopi. Das war ein Zitat von Hopi. Sie starben im himmlischen Feuer. Die ID Erde. Passcode gefunden. Okay, interessant. Ich finde das voll cool. Also, ja, halt cool, ne? Da ist eigentlich ein Heuballen und er springt rein. Wunderschön. So, ich brauche jetzt noch den letzten Ort mit einem roten Auge. Das ist in Stadtteil Castello, ganz rechts auf der Map. Und zwar ist das die San Pietro di Castello. Castello, Castello. Das ist die San Marco und da haben wir Castello. Na toll. Natürlich. Ja, ich mache einen Cut. Hier. Aber oh, ab. Okay, wir sind da. Ja, für mich war es trotzdem fast eine Stunde Spielzeit nochmal. Ich wollte euch das einfach ein bisschen verkürzen, weil es auch nicht interessant ist, weil ich einfach quer durch die Maps rennen muss. Aber ich finde schon, das kann man noch machen mit Glyphensammlung. Ich finde das voll interessant. Eigentlich. Auch wenn ich die Rätsel nicht ganz verstehe. Aber hey, was will man machen? Okay, das Innere verbindet sich mit dem Äußersten. Der Zweite ist wieder alleinstehend. Das heißt, Ach, sorry. Das heißt, ich richte den Zweiten wieder am Schluss, aber ich richte jetzt alle anhand vom Zweiten aus. Aha. Da kann ich jetzt einfach endlos durchdrehen eigentlich. Komplett falsch. Warte mal kurz. Ich muss das mal kurz ausprobieren. Drehen sich die gleich mit? Ja, hier schon. Der eigentlich auch. Also ich setze den mal so. Richte den nach. Okay. Es wurde alles versteckt und verändert. Öffne deine Augen. Gibt es uns, Das ein Schwert zwar. Wahrscheinlich ist das Schwert auch heilig. Natürlich geht es um das. Ich wollte nur gucken, ob sonst was versteckt ist. Fehlendes Glied. Ach... Archiv. Ich kann das nicht. Doch. Wird es mich aus diesem endlosen Zeitring befreien? Ich fühle, wie die Guillotine meinen Hals durchdreht. Die Kugel in meine Brust einschlägt. Das Wasser meine Lungen füllt. Das Blut fließt dick und rot. Ich muss da raus. Boah, hat alle Tode mitgemacht. Scheiße. Okay. Ich habe jetzt einfach mal geraten und habe die drei Viecher da reingeklatscht, weil ich nicht wusste, ob die Viecher das Richtige sind. Anscheinend waren die das. 3. Januar 1997, also ein Jahr nach meiner Geburt sogar fast. Hm. Fünf Tage später, und da wäre ich eins gewesen. Ich schreibe als Reaktion auf ihre Bedenken zur zunehmenden Beunruhigung der Presse und der Wirtschaft. Wissenschaft. Das Fehlen einer Übergangsspätes von prähistorischen Urmenschen zu modernen Menschen, Homo sapiens, ist nicht länger sicher. Wie sie schreiben... Müssen wir reagieren. Wir dürfen die Wahrheit nicht ans Licht kommen lassen, sonst erfahren Sie von den Artefakten. Es würde zu viel Unruhe und zu viel Chaos versorgen, erzeugen. Vergraben Sie die Skelette, die wir geschaffen haben, in der Nähe von Tim Whites Expedition in Äthiop Äthiopien. Wir geben Ihnen Ihr fehlendes Glied. Die Geburt der Menschheit. Die Wahrheit macht mich krank. Ich kann die Sterne sehen. Mein Geist ist gegangen. Lucy, ich kann nicht hatten. Ich bin bereit. Sie sehen, ich das Messer. wir haben alle Geheimnisse gelöst. Oh, das Video macht so viel mehr Sinn. Ist das das Urparadies vielleicht? Flüchten Adam und Eva da draußen? das Paradies halt nicht, weil sie die ersten Menschen waren. War das so die Urzivilisation, die... Ich... Pass auf! Wow! Oh. Habe ich das gerade wirklich gesehen? Wir schicken das Video von 16 zur Analyse, sobald Desmond in der Maschine soweit ist. Alles klar? Er könnte uns das alles erklären, wenn wir ihn noch fragen könnten. Heißt das theoretisch? Ah, das ist cool, wir können es nochmal anschauen. Datum geheim. Natürlich. Heißt das aber... Habe ich hier noch irgendwelche? Ne, die Codex-Seiten habe ich auch alle. Die werde ich jetzt nicht lesen, tut mir leid. Geheime Orte habe ich alle. Inklusive den Templern. Meine Ziele sind alle erledigt, Kontakte und Gesellschaft, auch alles dabei eigentlich, würde ich sagen. Theoretisch könnte aber damit jeder Mensch zu Adam und Eva zurückführen oder eben nicht. Tut mir leid, ich musste gerade niesen. Äh, oder eben auch nicht, weil wenn wir durch diese Zivilisation statt von zwei Menschen gegründet wurden, vielleicht auch erbaut wurden, dann haben wir gar keine direkte DNA-Verbindung zu diesen Menschen. Zu dieser Vorform von... zu dieser Zivilisation. Ähm, wie komme ich am besten da raus? Indem ich da rechts an das Osttor gehe, ne? Ich muss wirklich nur kurz in die Berge. Moment, ich bekomme... Wow, man denkt an. Ich habe ja Geburtstag heute mal so. Fun Fact nebenbei. Ähm. Ich weiß, mega spannend. Aber ich habe mir gedacht, so, yo. Jetzt kommt ein Anruf. Vielleicht habe ich was verpasst. Nein. Institut für Forschung. Ich habe drei Fragen. Trinken Sie lieber Rot oder Weißwein? Ich trinke gar keinen Wein. Ich hasse Wein. Ja, ich nehme Pferd mache ich nie. Das ist das Letzte, was ich probiere. Ansonsten gehe ich nochmal alleine durch die Städte, dann kriegen wir den Erfolg im Video halt nicht. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, eben, vielleicht habe ich es schon gesagt, ich bin gerade ein bisschen draußen wegen dem Telefon, Entschuldigung. Ähm, wenn wir halt von diesen Urmenschen abstammen, oder von diesen vorherigen Menschen, die die Adam und Eva, die dir geflüchtet sind da ja anscheinend, die ja gejagt wurden, weil sie den Edensplitter mitgenommen haben oder den Apfel, dann stammen wir vielleicht gar nicht alle von denen ab, also in dieser Theoriewelt hier, stammen wir ja nicht, weil Ursprungstheorie und alles ist ist auf jeden Fall, aber auf jeden Fall, nach dieser Lösung, Adam und Eva existieren so, aber wir sind nicht alle von, danke jetzt, wir sind nicht alle von denen abstammend. Da war es wirklich in die Berge, die ich noch machen musste. Dann stammen wir halt alle von denen ab und, oder eben auch nicht, vielleicht wurden wir von denen auch kreiert, die ersten Menschen. Und das heißt, vielleicht ist Subjekt 16, unser Vorgänger, wirklich ein Teil von dieser, von dieser, äh, nicht Generation, aber er hat halt die Erinnerungen vielleicht dran, weil er ein direkter Nachkomme davon ist. Und wir halt nicht und vielleicht können wir, wir persönlich auch nicht auf diese Dat äh, Erinnerung zugreifen, aber weil er sie, ah doch in der Toskana auch nicht, okay. Äh, weil er sie uns so zugespielt hat, können wir sie überhaupt sehen, normalerweise könnten wir das gar nicht. Wäre halt gut möglich, dass wir halt wirklich als Menschen von dieser Welt abstammen, aber halt anders als wir bis jetzt kennen in dieser Theorie. Was natürlich ein interessanter Ansatz ist, was Assassin's Creed eh allgemein mega interessant macht, die früheren Rätsel. Na gut, also ich quatsch nicht länger, ich muss eh noch gucken, dass die Videos ein bisschen langsamer wieder herkommen. Also danke ich ganz herzlich fürs Zuschauen, auf euch hat gefallen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Adrien, alles put mit Zucker, cheerio!